Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Ich muss jetzt ganz kurz leider überlegen, wo ich gerade, beziehungsweise wo ich letzte Folge war Und zwar, finde Wesimir. Er ist hier hingerannt, ach ja, ähm, ich hatte das Nest vorbereitet, beziehungsweise Ich hatte ja, ähm, wie heißt es Ich hatte meinen Kreuzdorn vorbereitet und Donner das heißt, ich habe jetzt einen Trank, der mir im Kampf gegen den Greifen helfen soll. Und ich habe Wesimir auf meiner Seite, ich habe ihm Bescheid gesagt. Und jetzt werden wir uns. Nö, ich bin kein Baba, ich bin ein Hexer. Lass mich bitte mein Leben leben. Dankeschön, tschüss. Ich jetzt zum Greifen, zum beziehungsweise zum Nest. Mit Wesimir. Werde dort auf den Greifen warten und dann werden wir versuchen, den Greifen einfach mal zu erlegen, ja? Um das Kopfgeld für den Greifen zu bekommen. Ich hoffe mal, ich bekomme da überhaupt was. Das weiß ich nämlich gar nicht. Hier ist Wesimi. Was geht? Alles gut bei dir? Sprech dich mal an wie jeder normale Mensch auch. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ein Moment noch oder wir können anfangen. Wir können anfangen, weil ein Moment noch... Wo macht das Sinn? Ich hab doch alles. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Jenne verfinden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kermorhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa sieben Tagesmärsche von Kermorhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Okay. Jetzt ist auch schon Tag und der Greif ist anscheinend angelockt worden. Haben wir gut gemacht. Oh, Was hallo. Du? Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Okay, jetzt geht's, glaube ich, los. Nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Gespielt hast du? Also sowas. Dann machen wir mal das Zweite. Sie einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. <lacht> so, ne? zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Wir sehen halt ein Player. Hehe. <lacht> okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Vorsicht. Ich hab's gut einen Screenshot gemacht. Oh, jetzt geht's schon los. Äh, mein Silberchat ist draußen, Tabulator. Oh. Äh, wir werden benutzen wir die dumme Mittelklick, okay. Okay. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wow, nicht Steam! So, jetzt. Feuer! Okay, okay. Ja, ja. Oh scheiße. Okay. Lass mich in Frieden. mal Z, Donner. Noch eine Armbrustbolzen reinballern. So, bleib auf dem Boden. Und. Okay, das sieht sehr gut aus gerade. Der ist schnell. Ja, aber der kann nichts. Der kann gar nichts. Guck ihn dir an. Verlieren wir die Nerven. Ach Quatsch, wir schaffen den. Wo denkst du denn? Oh, oh. Okay, das sah sehr knapp aus. Armbrust. Wo bleibst du? Ja, da habe ich ihn. Wo bist du? Hier, komm her! Einmal mit! Ich nicht, schon wieder! Ah, da braucht noch einen Armbrustbolzen, so das aus. Nicht Plätze, wo bist du? Plätze, komm her! Wir müssen hier entgegenreiten! Wir kriegen den. Er kommt uns nicht davon! Plötze, du schaffst das! Schnell! Heya. Hexesinne, wenn du deine Hexesinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte rechts gedrückt, um deine Sinne zu schärfen und den Ursprung entfernt, dass der Geräusche zu bestimmen. Okay, aber das muss ich nicht, ich weiß, wo der ist. Komm, plötzlich, du schaffst das. Noch ein bisschen, da oben ist er. Komm schon. Der entkommt mir nicht. Nein, der entkommt mir nicht, auf keinen Fall. Ich hab dich greifen, ich hab dich. Bolzen drauf und er liegt. Oh Gott, nein. Verlieren wir die Nerven? Da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Okay, ich komme. So, jetzt wieder mit Igni drauf. Komm. Ich hab dich. Treff du ihn, kommst mir nicht. Warum macht er nicht Igni? So, jetzt aber. Gut gemacht. Okay. Nein. So, schnell nochmal. Okay, okay, okay. Nein, nein, nein. Okay. Weh mir, wo bist du? Ich brauch dich, weh mir. Nein, das sieht gar nicht gut aus Das sieht gar nicht gut aus, warum bist du... Ey, mach doch was Wow, was, was passiert jetzt? Okay Komm her Komm her Oh Gott das sieht gar nicht gut aus Aber ich krieg dich Ich krieg dich Ja, ja, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. So sieht's aus. Genau so. Weh sie mir, wo bist du? Oh, das war ein Kampf. Oh, Shit. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich gebe mir selber einen Klopfer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, wo warst du denn? Auch wenn ich habe alles du alleine gemacht. Und das verfeinern könntest. Was? Man lernt nie aus. Zum Beispiel. Jetzt würde ich wissen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bringen den Fazit den Greifen. Was soll Gott. das denn? Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Oh, das geht gar nicht. Weh sie mir. Guck mal, was ich hier angestellt habe. Du bist irgendwo rumgoloppiert, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder am Spielen. Und wir finden hier einen Greifen ein, greifen Federn. Staub, Monster Monsterauge, Monster greifen Mutagen, was auch immer das ist, und eine greifen Trophäe. Mutagen, du hast einen Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen absolut herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. So, und die Trophäe natürlich. Yay. So. Okay. Pusteblume nehme ich dann auch direkt mal mit. Die war auch als Trophäe angesehen, denke ich mal. Sonst würde die hier nicht liegen. Nur ein Spaß. Okay, hol dir deine Trophäe ab und jetzt müssen wir auch schon direkt zur Taverne, glaube ich. Oder wo muss ich hin? Weiß ich halt gar nicht. Ich reite einfach mal hier entlang. Hier rechts runter. Ach, hier diesen kleinen Weg hier. Okay. Komplett, so das schaffen wir auch noch. So. Äh, der greift, der war... Hm. Mein wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Bin ich ich hier? Nein. Ich hab keinen Lust. Okay, komm. Ganz im Ernst? Was bist du? Oh Gott. Was bist du? Ich glaube, ich sollte nicht gegen dieses Teil hier kämpfen, oder? der? Nee, glaube ich nicht. Oder? Oder? Oder? Oh. Was auch immer du bist. Nein. Komm, verbrennen. Verbrenne. Was bist du? Was bist du? Ich kann ja gar nichts gegen dich machen. Plötze, komm her. Ich dachte, ich könnte ihn da vertöten! Der sah so Gott schwach ist. aus. Wieder auffüllen von Gegenständen. Öle, Blumentränke werden bei der Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um, mehr, um deine Fahrrate wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du, wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller dein, alle deine alchemistischen Gegenstände verwendet. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal hier weg. Boah, ich habe ja Angst. Was war das denn für ein Vieh? Oh Gott. Also, Geister greife ich erstmal nicht mehr an. Oh, nein. Das hatte ich jetzt gerade echt unterschätzt. Krass, okay. So, Plätze. Oh, du musst mich nach Hause bringen. Was für nach Hause? Wesi sie mir wartet oben im Lager, da glaube ich. Da treffen wir uns jetzt wahrscheinlich. Okay. Oh, und mein Leben füllt sich anscheinend nicht wieder auf oben links. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Äh, muss ich hier oben links hin? Ja, sieht so aus. Dann bringe ich Plätze kurz hier ans Ende. Und renn jetzt selber nach oben. Hi Leute, ihr kennt mich alle. Was, was geht? Was geht? Was geht? Hi. Jo, hi boys. Hi. Jo, Wesimir, wo bist du? Hi. Hi, mir. Hab auf dich gewartet. Hey, ich bin gekommen. So. Was zum Teufel ist das? Was? Uh, Roggen! Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das. das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3 Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knotenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Äh, uh, ich hab den Greif getötet, kein freundlicher Hauptmann mehr. Äh, uh, ich hab den Greif Nee, das zweite. Ich mach mal das zweite erstmal. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? <lacht> ein Moralist. Und was hättest Und du an, an meiner so Stelle getan? Baum, äh, ich hätte nie an deiner Stelle Durch die getötet. Wand. Sag mir, was du hier willst. Ich hab den Greif getötet. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Jennifer hin? Nach Wüsima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt, vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet, wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Dialog, Zeitbeschränkte Optionen. Ein, eigene, eigene, Di Einige Dialoge erfordern ständige Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abwirft. Hä? Hey, danke, dass du mir den Tipp gibst. Jetzt lasse ich das mal so. Ähm, Geld annehmen, Geld ablehnen. Natürlich nehme ich das an, ja? Ganz im Ernst. Danke. Warum soll ich das denn ablehnen? Ich bin Hexe. Ich verdiene das Geld. Wow. Oh, wow. Bitte, wow, was macht ihr mit dem? Bitte. Leute. Alles klar, jetzt sind wir ja bei einer Folter dabei. Das geht ja gar nicht. Okay, ich sammle mal diese Pflanze hier auf, dann gehe ich mal ins Meditationsfenster und meditiere mal ganz kurz. Meditation. Äh, bis Sonnenaufgang machen wir mal. Ja, machen wir mal so 9 Uhr einfach. Meditation. Putz. So, ich hoffe mal, dass unsere ganzen Tränke und so wieder aufgefüllt sind Ah, ja, Donner ist auch wieder auf, das ist toll Das heißt, ich kann Donner einfach immer benutzen Und ich habe jetzt wieder volle Ausdauer und alles, das ist richtig gut So, zu denen beiden gehe ich jetzt mal ganz kurz und fahre, besser mal kurz meine Sachen Auch wenn es nicht für immer hält, aber ne, kann man ja mal machen Warum denn nicht? Äh, meine Ausrüstung repariere ich mal ganz kurz. Willst du spionieren oder feilschen? Ne, ne, ich will dich nicht spionieren. Kannst du was für mich anfertigen? Mal gucken, ich was er hat. du etwas für mich anfertigen? Das wollte ich schon mal gucken. So, Herstellen von Komponenten. Wenn du, ein, wenn du eine benötigte Komponente in einer Werkstatt findest, kannst du sie sofort kaufen. Wähle das, das Objekt und drücke Rechtsklick. Okay. Ach so, hier kann ich nur Komponenten herstellen. Okay, verstanden. Handeln. Ähm. Plus 20 Schaden, das ist eine Menge. Aber bei meiner Stahlwaffe, die ich. Ich kaufe das einfach mal. So, gekauft. So, das verkaufe ich. Die Sachen behalte ich natürlich einmal äh, bis ich weiß, was ich damit machen kann. Jetzt grad kann ich natürlich nichts damit machen. Handwerk. Reparieren. Und jetzt repariere ich noch meine ganzen Sachen. So. Wobei das, glaube ich, sehr unklug war. Äh, bis dann. Bis dann. Weil ich das neue Schwert jetzt. Ne, ich hätte das sogar nicht reparieren brauchen. Ich habe doch jetzt eh ein neues. Egal, jetzt habe ich ein neues. So. Der Bereite Hälter dich mit Sie mir auf den. Erdlich, finster und Leute, ich will mein Let's Play machen. Lass mich in Ruhe. Bereite dich mit Wesimir auf den aus Aufbruch aus Weißgarten vor. Äh, was habe ich noch für Quests? Das weiß ich gar nicht. Äh, Quests. Nebenquests. Äh, bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Vervollständige die Sammlung von Quintkarten. Das können wir natürlich nicht machen, aber ich mache jetzt erstmal das hier. Was brauche ich denn für Schwalbe? Äh, Alchemie. Tränke Schwalbe. So, ich brauche einmal Zwergenschnaps, Schöllkraut und ertrunkenen Hirn. Ich glaube, ich gehe dann mal hier unten hin und suche mal, ob ich vielleicht Ertrunkene finde, die ich dann zubereiten kann. So, hi. Ah, du hast... Nicht halt. Du musst laufen. Ähm. Du hast ja noch den Greifenkopf am Ende. Ach, am Dingens. Der soll doch langsam stinken oder nicht? Ich weiß, du bist ein Hexer, aber das stinkt trotzdem. Gerald, das kann ich dir sagen, da ist sogar ein Ertrunkener. Was geht? Du wirst geschlachtet. Pass auf. So. Monster, da, ich habe sogar einen Ertrunkenen hier bekommen. Das ist toll. Ich bereite dich einfach mal so zu und hier muss ich weggehen, weil das wird explodieren ich mir denken Ja, okay Wow wow Okay, Monsterblut habe ich jetzt auch bekommen So, warte mal ähm, Alchemie Schwalbe So, das Monster hier habe ich Jetzt brauche ich noch Schöllkraut Und Zwergenschnaps äh, Zwergenschnaps habe ich leider keine Ahnung Wo ich das herbekomme Aber was ist das? Angriffstempo gegen Nekrophagen Angriffskraft gegen Geister Das ist schon ziemlich cool, was es hier alles gibt Das muss ich sagen Äh, Ich gehe einfach mal nochmal nach oben Und suche mal Schöllkraut und Zwergenschnaps Ob es da was vielleicht da gibt Plätze, wo bist du? Komm mal her <lacht> oh. Gaswolken im Sumpfgebiet Okay, okay, weg hier Dann gehe ich erstmal weg hier ja, Dann habe ich da keine Lust drauf Kommen hin. Plätze wir reiten nämlich doch wieder in die Stadt, ein bisschen Komm her Ähm. Hier oben hin Ja genau, einfach da oben hin So Dann gucke ich mal, ob es da oben Schöllkraut und Zwergenschnaps gibt Beziehungsweise, oder eins davon Muss ja nicht direkt alles geben, tut mir leid Okay, du bleibst hier Renn halt noch 10 Meter nach vorne? Egal So, ich bin gespannt Kann sein, kann nicht sein, ich habe keine Ahnung Ich kann nur mit dem Typen hier Der hinten reden. Sonst muss ich mal im Schmerz Dorf vorbeigucken, ob ich das da irgendwo finde Willst du spionieren oder falsch? Nicht? Wie oft willst du mir das noch sagen, Mann? Zeig mir, was du anzubieten hast Zeig mir deine Waben Ja, zeig her So Ähm Nein Nein, nein, nein, nein Das sieht sehr, nein, das sieht nicht so aus Schade Ähm Ne, das sieht gar nicht so aus Dann gehe ich mal in der im Dorf gucken unten Bis dann Bis dann Äh, das Dorf ist hier unten Genau hier Da gehe ich einfach mal gucken Guste Blume Ich sammle euch immer wieder auf Ich kann euch bestimmt irgendwie verkaufen und dann bringt es mir viel Okay, Plötze, komm her Ich renne hier mal einfach den Berg runter ich meine, mir tut es eh nicht, ich bin Hexer, ich bin cool Plötze! Oh, da auf einmal bist du da Das ist ja angenehm Äh, hier Okay, dann suchen wir mal Ich habe nämlich keine Ahnung, was es Schollkraut gibt Also ich kann mir vorstellen, dass es Zwergenschnaps ähm, Irgendwo bei einem Händler gibt Oder dass man sich das noch selber äh, herstellt aber Schöllkraut muss man bestimmt irgendwo finden Und dann habe ich keine Ahnung, wo es das gibt Und das ist das Problem Da muss ich wirklich mal ein bisschen gucken Laufe ich überhaupt richtig? Ich hoffe doch leider, gibt, leider ist dieses Map oben rechts Also die Karte oben rechts sehr klein Man sieht sehr wenig leider ähm, Okay, wo muss ich hin? Äh, ich gehe. ja doch. Ich gehe mal hier vorne gucken. Weiter so Plätze. Ja, hier. Uh. Uh. Los, lauf! Die Könige mögen Äh, ja, hier genau. Du ein Geld hier mit mir? So hier kann ich plötzlich ja, nämlich auch gut abstellen. Hier bleibt er auch... Oder sie... Sagen wir mal, es ist ein R. Hier bleibt plötzlich auch sehr lange. So, hi. Alles gut? Ich war lange nicht mehr hier, Elsa. Brauchst du sonst noch was? Sonst noch was? Als ob wir uns jetzt gerade erst nicht gesehen hatten. So, was verkaufst du? Hast du was Interessantes unter der Theke? Komm drauf an, was du suchst. Zeig ihr. Zeig her, Komm. So, da hätten wir den... Zwergenschnaps. Toll. Geil. Das ist passend. Äh, Rechtsklick. Kaufen. Das ist toll. Okay, gut. Dann hätten wir den Zwergenschnaps gefunden. Irgendwas verkaufen. Vielleicht brauchst du irgendwas. Gar nichts. Sicher. Willst du dir nochmal überlegen oder so? Egal. Okay. Damit hätten wir den Zwergenschnaps gefunden. Leb wohl. Leb wohl. Können wir später nochmal mit dir reden. Warum bin ja. ich eigentlich immer hinter der Theke, wenn ich mit dir rede? Das ist ne? Ach, hier ist Wissi. Schild's auch nur deine Eier, ne? Und die spielen das Knife Game. Zeig her. Ey, der ist gut, der ist gut, der Typ, ja. Das machst du gut. Okay, gut. Ähm, I. Alchemie. Schwalbe. So, ich brauche Schollkraut. Egal. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viel geschafft. Den Greifen getötet. Dann noch das Gehirn gefunden. Und jetzt auch den Zwergenschnaps. Und der Typ links hier im Hintergrund guckt mich die ganze Zeit an. Und das Geräusch nervt mich. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag allen. Bis denn. Und zum nächsten Mal. Morgen, 18 Uhr. Euer Hikyu. Ciao.